Zwei Jahrzehnte aufopfernde Arbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche, das muss gewürdigt werden. Die Kinderhilfe Litauen von Manfred Schwag hat nun in Schrobenhausen ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Rund 230 Ehrengäste lauschten einem Fest für die Ohren. Mit dabei war zum Beispiel die Schrobenhausener Violinistin Ronja Sophie Putz. Auch viele Gäste aus dem Baltikum – diese jungen Leute brachten ein Stück litauische Folklore nach Bayern. Wir zeigen heute unter anderem einen traditionellen holzschuh und einen weiteren Tanz, der sich Alte Stadt nennt. Alte Städte gibt es in Litauen viele. Dorthin führt es Manfred Schwag und sein Team Jahr für Jahr um die Weihnachtszeit. Mit Hilfswaren und Spenden geht es nach Zelswa, Kaunas oder Kleipeda, dem früheren Memel. Wir haben mittlerweile in diesen 20 Jahren sehr, sehr viele Freunde gewonnen. Und, und man kennt uns, man, man kennt uns auch, äh, auch oben in der Regierung, weil wir über ganz Litauen über 1000 Kindern versuchen Gutes zu tun und das wurde auch vom litauischen Präsidenten schon äh, mit einer besonderen Auszeichnung wurde das also honoriert." Fast alle Schulen und Kindergärten um Schrobenhausen beteiligen sich Jahr für Jahr an der Päckchenaktion. Die Weihnachtsgeschenke kommen zum Beispiel Kindern in einem staatlichen Heim für Schwerstbehinderte zugute. Schwenken. Es ist feierlich, wenn Herr Schwag zu uns kommt. Die Kinder sehen ihn, klatschen und jubeln. Man kann die Freude kaum beschreiben. Und sie rufen seinen Namen. Seit 2004 ist Litauen Mitglied der EU. Viele Einrichtungen stecken aber immer noch in Schwierigkeiten. Hier sind Organisationen wie die Kinderhilfe gefragt. Trotz der wirtschaftlichen Erholung, die Litauen ja in den letzten Jahren seit der Finanzkrise jetzt durchgemacht hat, ist es ganz wichtig, dass man die Leute dort persönlich unterstützt, dass die Leute in Litauen merken, dass sie nicht ausgeschlossen sind, sondern mit dabei sind. Ein Miteinander zwischen dem Schrobenhausener Land und Litauen. Und so soll es auch in den nächsten 20 Jahren weitergehen, denn in den dortigen Einrichtungen für Kinder gibt es viel zu tun.